So, Hallo, hier bin ich wieder mit der Vorlesung Bewegungswissenschaft und heute geht es um Rückmeldungen. Zunächst mal möchte ich euch erläutern, was wir überhaupt unter Rückmeldungen verstehen. Unter Rückmeldungen verstehen wir im Zusammenhang mit dem Bewegungslernen alle ausführungs- und ergebnisbezogenen Informationen, die der lernenden Person Während der Bewegungsdurchführung oder nach Bewegungsende vorliegen. Rückmeldung steht also im gewissen Zusammenhang zu Instruktionen, die wir ja im Prinzip schon behandelt haben, das heißt, wenn ich Bewegungsvorstellungen geben möchte, dann instruiere ich, bevor die Bewegung ausgeführt wird. Rückmeldung ist dann sozusagen genau das Gleiche, nur dass das nach der Bewegungsausführung oder vielleicht auch während der Bewegungsausführung stattfindet. Bei Rückmeldungen ist es so, dass Rückmeldungen zum einen von außen an einen herangetragen werden können, aber dass natürlich auch der eigene Körper immer permanent Rückmeldungen produziert. Und ohne diese Rückmeldungen ist überhaupt gar kein Lernen möglich. Das Prinzip von Rückmeldungen ist immer das folgende, ein gewünschter oder antizipierter Effekt wird mit einem Wert, wird mit einem tatsächlichen Wert verglichen. Ich habe also irgendwas, was ich beobachte und irgendetwas, was ich gerne hätte oder was ich denke, was passieren wird. Und diese beiden Dinge vergleiche ich und aus diesem Vergleich ergeben sich dann irgendwelche Konsequenzen. Und wir haben Rückmeldungen schon behandelt auf verschiedenen Ebenen. Es gibt also neuronale Rückmeldungen, wo die gewünschte und die tatsächliche Spannung der Muskulatur miteinander verglichen wird. Das passiert also ganz auf Rückenmarksebene, auf neuronaler Ebene, da hatten wir schon den ein der ja auch so etwas ganz Rudimentäres enthält wie eine Rückmeldung, nämlich irgendeinen Sollwert, den die Muskellänge haben soll und dann ähm, ein Istwert, der von den Rezeptoren zurückgemeldet wird und daraufhin werden Neuronen aktiviert. Auch bei der visuellen Wahrnehmung gibt es Rückmeldungen, die verrechnet werden. Wir hatten bereits das Referenzprinzip besprochen, nämlich, dass wenn wir uns selber bewegen, dass sich dann die Wahrnehmung, die visuelle Wahrnehmung ja verändert, aber dass diese Veränderungen der Wahrnehmung aufgrund unserer Eigenbewegung herausgerechnet werden aus dem tatsächlich sich verändernden Bewegungsbild, und dass wir so dann also die Eigenbewegung nicht als Fremdbewegung wahrnehmen. Und bei der Bewegungskontrolle ist das natürlich auch so. Wir haben die gewünschte und die tatsächliche Fußstreckung bei der Stammwaage zum Beispiel. Und auch die kann man vergleichen und dann entweder damit zufrieden sein oder eben irgendwelche Konsequenzen daraus ziehen. Rückmeldungen werden unterschieden auf der obersten Ebene zwischen Eigenrückmeldungen und Fremdrückmeldungen. Eigenrückmeldungen sind die Rückmeldungen, die ich mit meinen mir vorhandenen Sensoren über ein Bewegungsergebnis erhalte. Ähm, da gibt es zum einen die Propriozeption, das ist die Rückmeldung, die innerhalb meines eigenen Körpers stattfindet und die <coughs> meinen, meinen Muskelzustand, meine Spannungen und so weiter betreffen, also meine Gleichgewichtsposition. Und dann gibt es die Exterozeption, wo ich Dinge von außen wahrnehme, zum Beispiel durch Sehen, durch Hören oder durch Tasten. Die Fremdrückmeldungen sind alle Rückmeldungen, die eben keine Eigenrückmeldungen sind und die ich von irgendwem anders, typischerweise von einer Lehrperson, von einem Trainer oder einer Trainerin, bekomme. Ähm, über ähm, die Bewegung, die ich gerade ausgeführt habe, zumindest wenn wir da hier in der Bewegungswissenschaft sind, dann ist das eben eine Rückmeldung über die Bewegung und da unterteilt man zwischen der Rückmeldung über die Ausführung oder in Englisch Knowledge of Performance und das wird mit KP abgekürzt oder über das Ergebnis, was Knowledge of Results auf Englisch heißt und mit KR abgekürzt wird. Diese Unterteilung zwischen KP und KR wird in der Wissenschaft sehr häufig angewendet, ist aber eigentlich für die Sportpraxis als solches relativ irrelevant, äh, weil die gleichen Maßnahmen notwendig sind oder die gleichen Empfehlungen gegeben werden, unabhängig davon, ob es sich um Ausführungsrückmeldung oder um Ergebnisrückmeldung handelt. Wenn man sich allerdings den Sportunterricht so anguckt, dann ist festgestellt worden, dass so 90 aller Rückmeldungen, die im Sport gegeben werden, sich auf die Ausführung beziehen und nur 10% aufs Ergebnis, was ja auch kein Wunder ist, weil man in aller Regel im Sport ja dann doch ähm, das Ergebnis seiner eigenen Bewegung selber wahrnimmt. Also wenn ich ein Basketball in Richtung Korb werfe und sehe, dass der daneben geht, dann brauche ich nicht noch irgendeinen, der mir sagt, dass der Ball daneben gegangen ist. Was allerdings gut wäre, ist, wenn mir einer sagt, wie ich meine Bewegung zu verändern habe, damit er beim nächsten Mal reingeht. Gut. Um diese ähm, Rückmeldungen geben zu können, nehmen wir jetzt mal die Lehrer- und Lehrerinnenperspektive ein, muss ich natürlich erstmal als Grundsatz eine Bewegung gut beobachten und dann die Bewegung außerdem noch bewerten. Und für diese Bewegungsbeobachtung wähle ich mir Beobachtungsschwerpunkte und um die Bewegungsbeobachtung Schwerpunkte zu wählen habe, haben wir ja schon ähm, den, die aktionsorientierte Funktionsanalyse von Göhner kennengelernt und die will ich hier nochmal mal kurz wiederholen. Wir haben also ähm, im Sinne von Göhner haben wir hier die Hauptaktion ähm, und diese Hauptaktion, die gilt es also durchzuführen, damit die Bewegung ihr Ziel erreicht und dann haben wir überleitende Hilfsaktionen und vorbereitende Hilfsaktionen. Wenn ich jetzt also ähm, Bewegungen beobachte, dann ist es wichtig, dass ich zunächst einmal mir gucke, klappen denn die Hauptaktionen. Wenn die nicht klappen, dann ist schon mal ein ähm, ja, ist das ein Hinweis darauf, dass tatsächlich ähm, die Bewegung nicht funktional ist, weil ähm, das mit dem Skier drehen und Skier steuern, das klappt dann eben nicht so richtig und deswegen muss ich da irgendwie was suchen, ähm, was beim nächsten Mal besser gemacht werden kann. Und das kann zum einen in der Bewegung, die das Drehen und das Steuern der Ski ähm, tatsächlich verursachen, liegen. Es kann aber auch sein, dass das an vorbereitenden Hilfsaktionen liegt, wie zum Beispiel der Hochentlastung oder dem Abstoß oder dem Stockeinsatz oder was auch immer. Aber also den Schwerpunkt der Beobachtung lege ich zunächst einmal auf die Hauptaktionen und dann muss ich gucken, was ist denn ursächlich dafür, dass die Hauptaktionen nicht richtig durchgeführt werden und kann dann eben ähm, die vorbereitenden Aktionen mir auch angucken. Für die Bewegungsbeobachtung ähm, macht man das in der Regel mit ähm, dem bloßen Auge. Ähm, das hat zwei Gründe. Zum einen sind Hilfsmittel, technologische Hilfsmittel relativ teuer und zweitens auch relativ aufwendig in der Organisation, um sie anzuwenden. Ähm, also im Schulsport in jedem Fall und meist auch im Verein verlässt man sich da auf das sogenannte Trainerauge. Ähm, es gibt aber natürlich schon elektronische Hilfsmittel, die entwickelt werden. Hier kann man zum Beispiel auf dem Bild ein von der Universität Bern entwickelten instrumentiertes Gewehr erkennen, wo alle Kräfte, die an dem Gewehr ähm, einwirken, durch den Schützen gemessen werden und dadurch die perfekte Schusstechnik indiziert werden kann. Man kann zum Beispiel auch Druckmesssohlen verwenden, wenn man möchte, dass beim Gleiten beim Skifahren beide Beine gleich belastet sind, dann geht das eben nicht mit dem bloßen Auge, sondern dann muss man zusätzliches Gerät zur Hand nehmen oder eine High-Speed-Kamera kann man verwenden. Wenn man zum Beispiel sehr zeitkritische ähm, Merkmale der Bewegung beobachten möchte, wie zum Beispiel die Abdru der Abdruckzeitpunkt beim Skispringen oder wenn man gerne Rückmeldungen da ge darüber geben möchte, ob denn die gewählte Blickstrategie ähm, eines Baseballspielers die richtige ist, dann ähm, müsste man eben einen Eintrecker verwenden. Und das wird im Hochleistungssport auch tatsächlich professionell gemacht und nennt sich dann ein Messplatztraining, wo der Messplatz eben genau angepasst wird an die jeweiligen Bedürfnisse, die die Athleten haben. Aber wie gesagt, das war ein kleiner Ausflug in den Leistungssport. Wenn wir Bewegungen beobachten, können wir trotzdem schon auf einiges achten. Das erste ist, dass man eine optimale Perspektive wählt. Wenn man zum Beispiel beim Skifahren gerne die Oberkörperausgleichsbewegung beobachten möchte, dann ist es klar, dass man einen Beobachtungsstandpunkt wählt, wo der Skifahrer auf einen zufährt. Während wenn man ähm, die optimale Position auf dem Ski am besten betrachten möchte, dann ist es logisch, dass man eine Position wählt, wo der Skifahrer an einem vorbeifährt, weil man da besser Knie und Hüftwinkel ähm, betrachten kann. Wenn man eben Videoaufnahmen macht, dann macht man das meistens so, dass man die Skifahrerin an sich vorbeifahren lässt ähm, und dann einmal von vorne, von der Seite und von hinten aufnimmt und dann kann man von vorne eben auf fehlende Knie- oder Hüftkippwinkel achten, während man von der Seite sehr gut die Position über dem Ski betrachten kann. Eine optimale Entfernung ist auch wichtig, wenn man so eine Gesamtbewegung eines Athleten sich betrachten möchte, dann sind so ungefähr 5 Meter eine ganz gute Entfernung. Wenn man allerdings irgendwie so eine Gruppenchoreografie sich anguckt, dann muss man ein bisschen weiter weggehen. Und wenn man Details der Bewegung genau anguckt, dann kann man auch ruhig mal ein bisschen näher hingehen. Man muss die oder man sollte sich ähm, Beobachtungspunkte auswählen. Das heißt, man sollte eigentlich vorher sich schon überlegen, was ist denn eigentlich heute Thema der Stunde, was möchte ich beobachten und da dann schon festlegen, aha, ich werde mich konzentrieren auf die richtige Position auf dem Ski, das ist immer ein heutiger Schwerpunkt und deswegen beobachte ich dann eben auch, sind die Knie tatsächlich über der Skibindung und so weiter. Ähm, da kann man dann auch eine Beobachtungsstrategie festlegen oder unter Umständen eine Checkliste einsetzen und wenn man dann tatsächlich eine Abweichung entdeckt zu dem, was man eigentlich hätte, wenn, <lacht> wenn also die Knie deutlich weiter hinten sind, als sie eigentlich sein sollten, dann muss man sich die Gesamtbewegung angucken und mal überlegen, ähm, was denn eigentlich der ursächliche Fehler war und was der, welche ähm, Abweichungen vom, von der Zieltechnik dann tatsächlich ähm, nur eine Folge dieses ursächlichen Fehlers sind. Ähm, dafür braucht man allerdings eine ganze Menge Erfahrung und außerdem kann einem natürlich auch die funktionsorientierte Aktionsanalyse von Göhner, die ich vorhin erwähnt habe, auch dabei nützen. Schließlich ähm, wissen wir schon von der Theorie der internen Modelle, ähm, dass die Erwartungen, die man an eine Wahrnehmung hat, diese Wahrnehmung tatsächlich beeinflussen und genau so ist das auch, wenn man ähm, einen Athleten anguckt, der bisher ähm, immer den gleichen Fehler gemacht hat. Irgendwie hat man so einen Athleten dann schon im Hinterkopf, ach das ist der, der immer ähm, hinten drin sitzt und dann ähm, ist man geneigt tatsächlich über diese Mechanismen der Erwartungen auch tatsächlich zu sehen, dass der Athlet hinten drin sitzt, auch wenn das vielleicht gar nicht der Fall ist. Das heißt, das sollte man zumindest bei sich selber immer mal hinterfragen, dass einen nicht sozusagen die eigenen, ja ich sag mal, Vorurteile ähm, dann ja, betrügen. So, nachdem man dann alles beobachtet hat, ähm, kommt man dazu die Bewegung zu beurteilen. Das Beurteilen ist dann die Frage, handelt es sich tatsächlich um einen Fehler oder nicht? Wenn man das richtig beurteilen will, dann hat man ebenfalls über diese funktionsorientierte Aktionsanalyse eine Ahnung davon, welche Teilbewegungen denn unbedingt notwendig sind und welche Teilbewegungen vielleicht sogar relativ irrelevant sind und das Bewegungsergebnis tatsächlich nicht sonderlich beeinflussen und wenn man darüber eine Idee hat, dann kann man sagen, okay, das ist jetzt der persönliche Stil des Athleten, der persönliche Stil des Schülers, da brauche ich gar nicht dran rum zu korrigieren, solange das einen bestimmten Rahmen nicht verlässt, kann sie das machen, wie sie lustig ist und da meckere ich mal nicht dran rum, aber diese funktional relevanten Abweichungen, da sollte ich dann mir Übungen überlegen oder Korrekturen geben und so weiter und da würde ich dann eben diese Interventionen planen. Wenn wir diese Info Interventionen planen, möchte ich noch mal kurz daran erinnern, dass wir schon festgestellt haben, dass ein externer Aufmerksamkeitsfokus zu besseren Leistungen führt als ein interner Aufmerksamkeitsfokus. Das heißt, wenn ich dann Korrekturaufgaben gebe, sollte ich auch immer wieder daran denken, ähm, dass diese Korrekturaufgaben eher extern formuliert werden als intern. Also zum Beispiel ähm, na, dieses typische Beispiel mit dem ähm, Zitrone am, im Skischuhschaft ausdrücken, das ist etwas externes, was eben sich nicht auf die Bewegung oder die Kniewinkel oder den Sprunggelenkswinkel bezieht, sondern auf ein Gefühl, das außerhalb ähm, des Körpers liegt ähm, und das lohnt sich ähm, anzusprechen und weniger günstig ist es, Details der Bewegung selber ähm, zu korrigieren. Gut, ähm, damit habe ich sozusagen die Beobachtung und die Beurteilung einer ähm, Bewegung abgeschlossen und jetzt ist die Frage, gebe ich Feedback oder nicht? Und da ähm, gibt es natürlich verschiedene ähm, Vor- und Nachteile. Die Nachteile hier in Rot, ähm, jedes Feedback, was ich gebe, geht zu Lasten der Bewegungszeit. Das ist jetzt vielleicht beim Einzelunterricht gar nicht so besonders tragisch, aber wenn ich eine Gruppe von zehn Skifahrern habe und ich lasse jeden einzelnen vorfahren und korrigiere dann eine ganze Weile, dann steht da die Gruppe im Prinzip mindestens 20 Minuten rum. Ähm, in diesen 20 Minuten hätte sie schon viel lernen können, indem sie sich einfach bewegt. Also ist die Frage, lohnt sich das überhaupt? Ähm, die zweite, das zweite Problem von Feedback ist, dass es auch abhängig machen kann. Ähm, wenn ich es also gewohnt bin, bei jeder ähm, Bewegungen, die ich mache, irgendwie Korrekturen zu geben und jedes Mal zu sagen, ja, mach das lieber so, mach das lieber so, dann ähm, entwickeln die Schülerinnen und Schüler keinen Selbstkorrekturmechanismus und das ähm, Wichtige beim motorischen Lernen ist, dass man irgendwann mal selber merkt, welchen Fehler man gemacht hat oder dass man Fehler gemacht hat, dass man irgendetwas besser machen kann und wenn ich zu viele Rückmeldungen gebe, dann kann es sein, dass dieser, ähm, diese Selbstkorrekturfähigkeit nicht gefördert oder sogar behindert wird. Und wenn ich ein falsches Feedback gebe, kann das auch zum hinderlichen Nachdenken über die Bewegung führen. Ähm, das kann ich verhindern, indem ich über einen externen Fokus Aufgaben stelle, ähm, aber wenn ich so Bewe ähm, Bewegungskorrekturen gebe, die sich unmittelbar auf irgendwelche Gelenkwinkelstellungen und so weiter beziehen, dann könnte es sein, dass über dieses Nachdenken über die Bewegung tatsächlich das Lernen etwas gestört wird. Natürlich gibt es aber auch viele Vorteile. Ähm, zum einen, und das Wichtigste, ermöglicht eine Rückmeldung das verbessern von Bewegungsfehlern, die nicht bemerkt werden. Ganz oft ist es halt so, dass ähm, die Schülerinnen und Schüler irgendwelche Bewegungen durchführen und wissen gar nicht, wie man das besser machen kann und kommen auch von alleine nicht drauf und dann muss man ihnen das natürlich sagen und das ist eine zentrale Sache der Rückmeldung und wenn man das dann so macht, dann kann das eben auch die Selbstkorrekturfähigkeit verbessern. Okay, das war jetzt erstmal sozusagen die Vorbereitung. Was sind Rückmeldungen überhaupt und wie kann ich sicherstellen, dass ich die richtigen Rückmeldungen gebe und dass ich auch beurteilen kann, ob ich wirklich Rückmeldungen geben sollte. Und in dem nächsten Schnipsel kommen wir dann zu der Durchführung von Rückmeldungen selber. Okay.